Drei Fehlannahmen in Beziehungen. Erstens, die Annahme, man könnte eine Beziehung verstehen, auch wenn man nur den Bericht oder die Beobachtung eines der Partner hat. Zweitens, nicht zu berücksichtigen, dass eine Beziehung ein Mobile ist und deshalb jede Veränderung an einer Stelle in der Beziehung Veränderungen an anderen Stellen verursachen muss. Drittens, wenn man sagt, man hätte alles probiert, dass es tatsächlich nur bedeutet, dass man alles probiert hat, was einem eingefallen ist oder wozu man bereit war. Aber es offen bleibt, ob noch etwas möglich wäre, das einem nicht eingefallen ist oder zu dem man nicht bereit war. Diese drei Fehlannahmen führen leider nicht nur zu falschem Denken sondern haben auch Verhalten zufolge, die ihre Beziehung schädigen. Um sie davor zu bewahren, halte ich hier meine jahrelangen Berufserfahrungen fest.